Ja, guten Morgen. Ich uh, habe relativ gut geschlafen. Ich glaube, ich bin zweimal aufgekommen. Aber nur weil einmal habe ich müssen aus Pipi. Senile, nennt man das? Senile Bettflucht. Und zweites Mal, keine Ahnung. Aber grundsätzlich muss ich sagen, super bequem da drinnen. Und es war nie kälter wie 11, knapp 12 Grad, 11 irgendwas. Also das ist auch recht angenehm. Ich war aber nie Heizung oder so eingeschalten. Also das ist einfach aber so laufen lassen. Ich schau das ist absolut kein Thema bei den Temperaturen. Außentemperatur, glaube ich glaube, es ist so bei 1 Grad. Also auch das, also anscheinend wird es echt mit den 10 Grad plus erinnern gegenüber der Außentemperatur, das dürfte so hinhauen. Ja, jetzt werde langsam aufstehen und dann werde ich mal Morgentoilette machen und frühstücken. Zum Frühstück habe ich leider nicht viel mitgenommen, ich habe nur eine, so eine Aufpackbrötchen und eine Eier, weil wir einfach eine Eierspeise also Irgendwas mit Eier machen. Ja, Akkustand habe ich vorher einmal gecheckt. Ich glaube, ich habe noch immer äh, 78, nein, 88 Prozent im Akku, ich, waren es. Also ich von der Batterie überhaupt nichts gebraucht. Ich bin mit, mit 92 Prozent hergekommen und habe dann ein bisschen die Heizung eingeschaltet. Inzwischen mal nur so, um zu probieren und zum Testen. Und das Licht und meine Geräte geladen. Also von dem her. Akkukapazität ist genug vorhanden für Wildcampen. Wild also, ja. So, zweimal den Tag angehen lassen und schauen, was ich heute noch so mache. Ja, draußen ist es schon ganz frisch, muss ich sagen. Puh. So, jetzt geht es einmal ans Zähneputzen. Puh. Und die Handschuhe muss ich suchen. Na, so, jetzt geht es ans Frühstück machen. Aber vorher muss ich noch mein Zinsinoöl nehmen. Oh, das ist Omega-3-Fischöl vor kurzem einen Test gemacht und der war nicht berauschend also soll immer das Omega-3 und Omega-6 Verhältnis zusammenpassen und leider mh, mit Orange, Zitrone und Ingwer, glaube ich nein, Minze schmeckt ganz gut ah, ja, ja, das ist sehr wichtig für die Zell Gesundheit im Körper und jetzt versuche ich das aber ein bisschen zu verbessern in vier Monaten habe ich dann wieder einen Test und ja, schauen wir mal wie sich das Ganze entwickelt ich hoffe, dass das dann ein bisschen besser ausschaut dass ich mich dann wieder ein bisschen fitter fühle so, jetzt muss ich noch das Geschirr abwaschen und dann mache ich meine Eier und dann Tee ich werde mir zuerst einen Tee machen und dann die Eier aufstellen. So, zum Geschirrwaschen muss ich mir jetzt aber noch so ein Wasser holen. Und da habe ich mir so eine faltbare Silikontasche bei Amazon bestellt. Muss ich mal ausprobieren. Es oh, ist da relativ querlich zum runtergehen. Ah oh, ja ja. Mal ein bisschen Wasser holen ich sag's euch im Sommer da mit den Kajaks unterwegs zu sein ist voll super aber so wie heute ist das Wasser ziemlich, der Wasserstand ziemlich niedrig jetzt muss ich nur einen Platz suchen wo ich mir da ein bisschen Wasser raus schöpfen kann Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, funktioniert. So, jetzt muss ich dann nur wieder raufkommen. Ohne Unfall. dann waschen wir mein Geschirr ab oh ja die sind auch recht lässig muss ich sagen also, wir haben 5 Liter Wasserplatz 3 haben wir bestellt ich sag die muss man das dann noch also ein bisschen besser organisieren fliegt noch alles ein bisschen herum aber es sollte jetzt einmal für den Tee reichen, glaube ich ich habe nur Espresso Espressomaschine zu Hause jetzt habe ich natürlich keinen gemahlenen Kaffee zu Hause und Kaffeemüll habe ich auch keine so. Die in eine Müll haben wir da einmal zusammen. Schaut alles ein bisschen wild aus. Und dann tun wir noch einen Deckel drauf. Wird schneller warm. Das Becken. Das werden wir nachher nochmal nutzen. Ja, und dann geht es ans ins Das habe ich auch noch vergessen. Haha. <lacht> Wo ist meine Toilettasche? Das ist ein Rucksack. Body hast du noch mehr mitgenommen und Handtuch. So, der Tee brutzelt. Und da kann ich mir einen Spiegel anschauen in der Früh. Ja, besser wird's nicht. Und jetzt geht's dann ans Eierkochen. Oder brutzeln. Äh. Ich muss sagen, das mit dem Gaskocher ist gar nicht so blöd. Man kann sich da auch super die Finger anwärmen. Meine Vorradhandschuhe habe ich gestern im Regen liegen lassen. Und jetzt habe ich nur zum Glück noch zwei Spaare mit gehabt. Aber das sind nur so Wallhandschuhe. Und die Vorradhandschuhe sind natürlich komplett nass. Aber ja, zum Anfang wäre es was nutzen müssen. Na, vielleicht geht es mit denen auch. Also, schauen wir mal. Kocht das Wasser schon? No. Irgendwie das gerne aufkocht mit dem Restflusswasser da. Da oben ist nämlich die Kläranlage. Oder? Ja. Hier ist oberhalb. Brr, es ist huschi. Also das heißt kalt auf österreichisch, steirisch wie immer, also ich setz mir gar nicht, ich setz nur den Tisch mit dem D, Mal schauen ob ich meinen DJI auf mich richten kann. Also da bin ich, hallo. Und dann schauen wir, dass wir die Eier brutzeln. Aber bevor wir uns die Eier brutzeln, muss ich jetzt noch das, die Brötchen aufpacken. Hm. Mal schauen, ob das was wird da drinnen. Was also wir nicht anbrennen. der ist auch schon fertig. Hm. Richtig gut. So, ja was Warmes. Nein, nein. Ja die Nacht war gar nicht so kalt, aber ja ist das mal kalt. So, ich glaube die Brötchen sind jetzt einmal fertig. Das war jetzt wieder schlau mit dem Deckel. No. Wie heiß. Ja, sind knusprig. Und dann brusseln wir uns jetzt ein paar Eierler. Fünfe. Nein. No. Ich glaub drei Reihen. Mhm. Mit dem Kokosfett bei der Köten auch nicht optimal, aber laut dem Herrn Dr. Probst ist es das, das beste Fett, weil alles andere hat Linolsäure und das ist angeblich sehr schädlich. Also könnt ihr mal auf YouTube schauen, Dr. Probst. so die Pfanne ist natürlich auch noch mehr ganz flach aber mehr Fett würde ich jetzt auch nicht reingeben ich würde wahrscheinlich anpicken und dann haben wir die Anschuhe voll Ei. jetzt ist es mir schon sure wärmer ups, heiß, uuuhh und Na naja ich glaube, das dauert. Der Gaskocher ist meiner, was ich so in Erinnerung gehabt habe, leistungsmäßig, muss man der besser vorkommen. Auch mit Schale, ein bisschen Schale, aber ist Kalzium, braucht man auch. Ja, dann lassen wir es uns einmal schmecken. Also, lassen wir es einmal brutzen. Jetzt gibt es einfach gemischte Eier. Ich weiß nicht, ob das kennt. Brot rein. Durchmischen. Das frühe immer gekriegt von der Mutti, wenn ich krank war. Also mit einem weichgekochten Ei. Muss ist sagen. So. Nein, ich habe keinen Platz. Heiß. Na es geht. Ah. Na ja, das war schon ein bisschen kocht, aber es geht auch so. Hm. Nur dann Mahlzeit.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 ich bin abfahrbereit habe alle vier Stützen eingefahren äh, ist besser gegangen wie gedacht ah, super, da habe ich jetzt noch einen, einen Holzbackel vergessen jetzt muss ich noch rein jetzt schauen wie wir da rauskommen ich mein, ich bin reingekommen gestern also werde heute rauskommen auch hoffentlich und ja schauen wir vielleicht schiebe ich es auch noch raus und mache mit der Schiebehilfe muss müssen wir noch meine Schuhbandel zubinden und dann geht's ab. So Schiebehilfe ist eingeschaltet, muss ich mal schauen wie ich da am besten aussieht, reversiere Natürlich bei den Kinomotoren kann man natürlich die nur die Leistung regeln und nicht die Drehzahl. Jetzt ist eine, wenn ich irgendwo ansteht, hat er zu wenig Leistung. Naja, es war ja wieder mal besser wie gedacht gegangen. So, rauf aufs gute Pferd, dann lassen wir uns rausschieben. Hoppala. Super! Funktioniert! schalte die Kamera aus, ich muss ein bisschen Akku sparen oh, brauche ich aber Hand frei so, ich habe es raus geschafft das sind noch sind glaube ich Laufenden, gell? ja, meine Damen und Herren Grüß Gott so wie gesagt, rausgeschafft habe ich Da drüben ist das andere Ufer. Da Habe ich kampiert. Und jetzt geht es heimwärts. wenn wir mal heiß duschen und das Video bearbeiten. Und vielleicht ja, kommt mir noch was unter am Weg. Und ja, war mal ein erfolgreicher Test.